Hi und willkommen. Mein Name ist die P und später euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge sind wir hier durch den Eisenbahnfriedhof ein bisschen durchgerannt. Haben ein paar Geister bekämpft. Und ja, jetzt gucken wir mal weiter hier, was los ist. Die geben uns hier hin und wieder so ein paar Nachrichten, wo wir hingehen sollen, was wir machen sollen und so. Und wir folgen natürlich. Außer dass wir gerade nicht das machen. Die haben irgendwie gesagt, wir sollen da hinten lang gehen. Aber ich bin jetzt natürlich hier lang gegangen. So, ich habe gesehen, Cloud hat. 13 Punkte mit seiner Hartklinge. Da werde ich doch bestimmt noch irgendwie was mit kaufen können, ne? Aber ich glaube, ich hatte jetzt nichts mehr so interessantes. Schockflatterer, was ist das denn nochmal? Halt Beispiel: keinen gegen Gegner in Schockzustand TP. Ne, ist jetzt nicht magische Attacke, längere Buffs selbst, Und die auf deinen Charakter gewirkt werden tue ich ja nicht wirklich machen Schaden von Sprungangriffen Schwertwirbel gegen zerstörbare Einzelteile weißt du was nee, wollten nehmen wir das obwohl erstmal sparen war mal ich glaube jetzt kurz vom Level obwohl sparen bringt ja eigentlich auch nichts ne? sind nicht so als würde ich dadurch neue Dinger bekommen so wenn ich ich müsste ja eigentlich dann hier von der Mitte aus wieder zurückgehen können ne so, dann gehen wir da lang. oder auch nicht. Aber ja, wir gucken natürlich hier noch rein. Ich habe gesagt, wir sollen da links lang gehen, ey. mich jetzt nicht gleich hier noch mal zurückzulaufen den ganzen Weg. Warum suchst du denn? Also, wir können ja auch in Ruhe lassen und einfach weitergehen, ne, aber Nein, du sind ja auch anliegen, er ist ne? so Glückstrahl oh. überhaupt schaden. Ich weiß es nicht. Ja, eigentlich perfekt. Hier verklaut, ne? wir machen denen sowieso keinen Schaden. Ne? Das heißt, grade ATB, und dann können wir einfach Ende des Schreckens einsetzen. Wahrscheinlich gar keinen Schaden macht, vor allem nicht, wenn der ja voll ausweicht. Der voll kacke er betrifft ja nichts. Ich kann ihn irgendwie trotzdem schocken, obwohl ich den kein Doch ich mache den Schaden, dann verstehe ich nicht. Spiel ist kompliziert für mich. Vorhin habe ich doch nie Schaden gemacht. Ich sollte mir echt angewöhnen, nach jedem Kampf zu heilen, auch wenn man nur fast gar keinen Schaden bekommen haben. Passiert immer so schnell. So, hier kommen wir bestimmt zum Schatz, Da ne? ja, Schätzchen, auch hier. Zwei Megatränke, cool. So und okay, Ein paar satanistische Zeichen. Oh, Schloss geöffnet. Also wäre gar nicht offen gewesen, ihr Blöden. So habe ich euch nicht vertraut, ey. Das meine, Wut jetzt an diese Boxen aus <lacht> meine Intuition, die hat mich. Hm. Ich müsste ja wieder zurückkommen, ne? irgendwie oder auch nicht, weil er versperrt ist. Hm. Okay, dann gehen wir noch mal zurück. Halt. müssen wir hin ne? zu diesen was war noch mal wie ist das noch mal kontrollraum genau aber das mal hier umgehen gucken was wir ja noch verpasst haben an schätzen watt ist irgendwie okay das nicht hier lang gehen am schaden Wesentlich bleiben die Türen ja alle offen. Na, ja, Sombra. guter Luxus sehr Was haben wir hier? Das ist eine Truhe. um oh, ja, damit. Ein Echo Echoschirm. Ja, mit Zustandsveränderungen wurden wir bisher noch nicht so konfrontiert, außer hier ja, damals, ja, als die... Alle meinten uns hier irgendwie, wie Jetzt meinten uns hier immer, weil nicht zu stunnen, aber doch immer das sein sollte. Das ich, ich bin ja schon wieder richtig. Ne? Wahrscheinlich konnte gar nicht irgendwie da oben in den Kontrollraum rein ne? und ich bin schon wieder den richtigen Weg hier abge. Na. Dann gehen wir erstmal zurück, nicht gleich den ganzen Weg noch zurück rennen muss, ich aber echt immer so ein Glück. ne? Ich kann jetzt hier nicht rein, der ne? Box. Okay, ja. auf der anderen Seite war glaube ich auch eine Tür. Wir müssen wohl einmal drum gehen. weiß wenn die auch abgeschlossen geschlossen ist, also schon mal daran gedacht, tiefer. Also, ich kann kann sehr gut zutreten <lacht> einfach jedes mal wenn ich irgendwie weil nicht was dann der auszusetzen habe. aber ich kann ich kann gut zutreten <lacht> bescheuert okay, äh, oh es gibt kein zurück mehr dumm, dumm. Ah, wie bist du jetzt schon wieder so schnell ich habe übrigens bei Tifa irgendwie anderes Accessoire geben. Äh, nein, ist einer hier in der Nähe. Nö, ich treffe dich schon. Ne, also mach jetzt den hier und ich hab sogar getroffen. das Ist nicht schön. Okay, ja Frost. Hat mich ein bisschen stört, ist, dass das irgendwie nicht anzeigt von wem, weil ich habe wahrscheinlich zwei, dreimal Mal Frost hier ausgerissen, nee? So. Jetzt zweimal Frost ausgerüstet. Was? But... Boah. Äh, keine Ahnung. Wie ist denn das schon wieder passiert? Okay. Äh, Frost. Nein. Boah. muss mal dat hier und tauscht statt mit Glut ein. Weh, du hast jetzt auch noch Glut. Warum hast du eigentlich diese ganzen alle Elementarzauber? Eigentlich sollte er die überall haben, Versiegelung. Oh, Aktions das ist eigentlich auch dämlich aber warum hat sie alle Frost, Luft, Gewitter? So, du kriegst noch Gewitter. Du bekommst hier ATB-Kooperation. Du auch was Lian ist, hast ja, tun wir mal hier hin, damit alles schön geordnet ist. Da so, heilen Frost, Barriere, Gewitter, Luft. Barriere wäre eigentlich auch gut für sie, so, dann hat sie jetzt Heilen, Frost, Glut, Witter, Luft. Sie hat jetzt alle Elemente und tiefer den ganzen Müll, <lacht> sag ich mal. Gut, alles klar. Äh, ja, erstmal heilen, weil kommt wieder ein Kampf und dann sind wir wieder im Eimer passiert irgendwie voll schnell. Und oh, da war eine Mogimirade drinne. Cool, cool. Habe ich die noch kaputt gemacht? Ne? Ich jetzt mal hinkommen. Da ist noch eine Box. Da ist bestimmt nichts zu nennen. Ne, mogel Jackpot. Jetzt müsste ich nur noch irgendwann dieses Kind wieder finden, dass mehr mir Sachen gibt für Mogimiraden. Ich glaube, da waren nur ein, zwei Sachen, die ich noch nicht holen konnte. So, hey, da sehe ich was. da ist gar nicht hier. Das da oben irgendwo. So ein Ort zu ja, Ich komme mal rein, ne? Ich habe mich, ob hier jemand versteckt ist. also bleiben er Iris. Bitte. Mäuschen. Okay. Äh. Nur ein paar Boxen. Alles klar. Uh, voll welche richtig ja, ne? ja so hi na gibt mir gut Zeug ne all diesmal direkt in der Truhe drinne oh, entschuldigung ich wollte euch nicht hier voll wegschubsen so musik Das ist ein Kampfthema. Kampfthema. Ja die Remixe, die hören sich so komisch irgendwie an. So, 100 nur, ja. Um die hören sich viel zu komisch an. Schwarzreif, den könnten wir holen. Dann kann jeder irgendwie ein weiteres Material ausrüsten, ne? So, den Nietenreif, den hat, der hat nicht klaut den hat, ja, okay, dann gehen ihre, mhm. ja, was will ich mehr? Materie oder bessere Werte, ne? Bessere Werte wären ja eigentlich gut, aber, die mehr materie ich hochleveln kann, desto besser, ne? Und, ist da unten eine Truhe? Das Gelbe da, seht ihr das? Ich war schon überall da, ne? E, Quatsch, war ich noch gar nicht. Ich habe mich hier die ganze Zeit hier oben bewegt. Stimmt hier unten war ja versperrt und drin war doch halt bestimmt irgendwie ein Boss oder ein Mini-Boss oder so. So sieht irgendwo obwohl das sieht nicht irgendwie so aus, als könnte man nach vernünftig kämpfen. Der dreht schon wieder durch. nicht schreit der Taste über die ganze Nachbarschaft. Gestern Abend. Du Schimpfwort. Also in die ganze Nachbarschaft gehörte. Jetzt sind immer alle. So. und irgendwas habe ich ja gerade gesehen. Irgendwas Schönes. Nee, noch nicht. Keine Ahnung warum sind wir jetzt hier reingegangen hier sind wir alles im eimer wir finden wahrscheinlich genau den richtigen knopf und mit man weiß sie nicht hier weiterkommt ich weiß mal ja auf ne das wäre einfach so zugegangen so okay stimmt hier war ja irgendwas gerade jetzt ist der ganze strom aus jetzt jemand die macht ein Als ich ihn was pass auf. Das ist aber nicht so im Original passiert. Wir haben keine Zeit für eure Spielchen. Komm her du. Lichtgeist, ja steuer er toll. Hier auf der sache trifft gar nicht. Au, alter, ich treffe den nicht, weil die ganzen Dinger hier im Weg sind. Das gibt es jetzt nicht. So wird auch gehen, dann, wenn ich uns heile. Sieht mir schon fast so aus. Das sieht aber nicht so stark aus. Kann ich den überhaupt mit normalen Angriffen? Super, meine Angriffe bringen nichts. So, erst einmal machen wir. Das wäre ein automatisch zweimal gewirkt, genau. So, kann ich jetzt einfach Eiskalt Engel auf den Einsatz und den Einschlag erledigen? Hat irgendjemand Clown? Nee nee mal, ich kann auch gucken. Gegenstände, Zerstörung. Oh, okay, aber da ist die Steh, weil das... So, kann ich jetzt einfach Engel auf den einzelnen ist sofort tot. Wirkungslos. haben schon Ich ausweichen. Da war ja voll gerade schlecht ausgegangen. So. Ah, ja nur er ist hat keiner... P. So, warte engel Engel. ist So, Vita auf Eris. Sie ist gerade erst wieder belebt worden kriegt direkt eins auf der Fresse. Ja, ich kann ja nur mit Feuer angreifen, ey. Ist jetzt nicht wirklich, als hätte ich irgendwie... Was? geistwerdung Aber kann ich nicht wieder angreifen jetzt. Eis, heiß, heiß, heiß, heiß, heiß. So, jetzt noch irgendwie Sachen mit ihm hätte. er hat sogar Feuer. also hat Feuer. Wirkungslos, was? Wie wirkungslos? Hey. ah sie am ist haben noch keine Ahnung ja ich mal dich das war nicht auf der physischen Schaden macht aber es ist nicht so als bräuchte ich irgendwas anderes gerade MP mäßig mit tiefer ja da keine Heilzauber und so so also klaut hat man nicht ne super ja super. Vor allem der MP Verbrauch war trotzdem, trotzdem genommen, aber der Zauber kam nicht raus. Geil, finde ich ja super. So, das wir mal kurz wieder hier in den Kreis rein. Dann gebe ich dir in die Phrase. Heiß, heiß, heiß, heiß, heiß. Ich noch mehr. Warum ist das wirkungslos? Manchmal, Weil er gerade noch in der Animation ist oder was? Haha. Okay. Ob hat nicht so ein One-Shot angeführt wie wie der letzte, was mit seinem Tsunami. Ey. Ich will mich echt freuen, wenn die ganzen Sachen, die am umliegen sind, weg werden Ich habe einen Plan. Das ist ein guter Plan. Aber wenn ich Glück habe, dann. und oh, der ist jetzt gerade weg. Kann ich noch irgendwas anderes einsetzen? Magische Werk Und den Einsatz von Magie und Fertigkeiten einen Zusatzangriff zu Machen wir das mal. Das wird jetzt bestimmt vollbringen. So. Feuer. Ähm, Verstehe es nicht. macht irgendwas ich bin ausgewichen ich bin schweinig bin ausgewichen oh mein gott jetzt was kommt er ich werde schon treffen Fertigkeit gemeistert hier ist jetzt los Und gemacht cloud natürlich sehen seinen shop dingen als weg weil er jetzt in der neue phase war so limit heilender wind was machst du jetzt wir heilen uns jetzt also erstmal hoch ein magischer kreis noch irgendwo ja nichts kann diesen kreis aufhalten Feuer, Feuer. Warum ist das wirkungslos? Oh, mache ich ja schon wieder falsch. Boah. Äh. diese eine Fähigkeit. ATB-Boost. Ja, finde ich geil. ich habe den schmetterling mich herum fliegen ist hat dieses eine ding was ich eingesetzt habe ja wo war seit noch mal hier ja verteilt die dinger ja noch mal neu warum bringen die angriffe nichts was soll das mir noch mal ein tipp was hier machen muss dann da halte ich von deinen wirkungslos und jetzt weil ich voll drin bin sie sind natürlich hey junge gibt mal einen super Trank. laut muss ich echt heil magie auf dich einsetzen Hat den Schaden gemacht, ja. So ist, macht ja Sinn, Es trifft auch alle Leute. Genau weiß ich ja, was ich zu tun habe, Ich halte ich einfach kaputt. Ah, Kann ich, kann ich nicht helfen ne? ich glaube du bist weg muss das ich muss echt heil die auf den einsetzen damit er was passiert kann ja normal angreifen aber das bringt es nicht so wie mache ich noch mal das und wenn ich meine Angriffe hier auflade hier den ja ich habe extra an dingen verbrauchen so, Cloud, setze die Macht der Heilung auf den Typen ein. erzählt zählt als Heilmagie, als magie schock ja Schockanfällig, dann komm mal her. Ja, ich sehe es. So, wenn ich Glück habe, dann auch Aeres den jetzt weg. So, Komm, müsst ihr jetzt voll viel Schaden machen eigentlich. Jawoll, ich habe einfach heimat die auf den einsetzen sollen, ne? Gottverdammt! Ein Versteckspiel. In der Hoffnung, dass euch jemand findet, habt ihr die ganze Zeit gewartet. Ja. Wovon redest du? Lasst uns zum Kran zurückgehen, okay. von regis ja. Also Sie kann doch eindeutig mit Dings reden. Ne? So habe ich jetzt Zerstörung bekommen. Muss eigentlich tot sein. Ne? Ich jetzt nicht drauf geachtet. Zerstörung ist, glaube ich, ja. Barriere durchbruch anwendbar, anwendbar. So als Resistenz tot. Okay. Also kann ich auf Tod hier hochgelevelt werden. Okay, das kann situationsbedingt wahrscheinlich irgendwann mal wichtig sein. So. Gehen wir zum Panzerschwert zurück vielleicht. Das Ding macht aber so viel mehr Schaden. Aber das hier hat vier Materie. Es gibt mehr Abwehr, mehr magische Angriff. immer panzerschwert weil panzerschwert ne? so was habe ich jetzt hier noch drin ausweich rumschlag das ist kurz davor hoch zu leveln also so ähm, ich glaube hat auch ein level ne? ab ja. gut zwölf punkte welche wohl noch irgendwas hier benutzen können ne? Hier sind zwölf punkte neben magische attacke physische abwehr mhm. magische attacke hier könnte ich zwei Sachen nehmen, wenn ich das hier oder ich könnte direkt ein 12 Dinge nehmen? Man hätte ich gern tp Maximum klingt nicht schlecht. Magische Attacke klingt auch nicht schlecht. Das Ding kann gar nicht mehr stärker werden mit schadensmäßiger Kacke. Also wird hier ja. tp Maximum. so Ich will tp hat er jetzt. Ja, Ding ist unglaublich stärker aber mit nur drei dingern sind nicht so dolle kann ich übrigens auch hochleveln, wenn ich gerade magische abwehr schock das hat auch nicht so gute effekte finde ich jetzt ja, magische abwehr Was soll ich damit so magische attacke und Irgendwann von dem 10er Jahr Schaden von Sprungangriffen mit den Schaden von Angriffen während der Offensivhaltung. Ja, da stand jetzt aber irgendwo anderes. Egal, ja. so Eisenklänge 12, ähm, mal direkt mal zum 12er magischer Tag physisch ab, Warte mal Schaden Subspirit. geht bei allein vom großen Schaden mp, das ist doch nicht schlecht, Das dass wir pri aus Kingdom Hearts so, dann noch zur Nadelkeule tv Cash Rad von Waffenfertigkeit plus zehn Prozent als alles so richtig situationsbedingte Sachen Statusresistenz Resistenz 5. Art von Waffenfähigkeiten. Ja, komm. Finde ich alle also nicht so dolle die Fähigkeiten, wenn ich eigentlich bin, aber so machen, ne? So, aber ihr können wir mal ein paar Sachen leveln. So. Schaden von normalen Angriffen. Magischer Tag bis 18, ja. Natürlich gerne. So, ist jetzt stärker als einige andere Dinger, ich das mir jetzt übrigens ganz offensichtlich ein bisschen Zeit, weil wir sowieso hier am Ende des Parts angelangt sind. Also, ja, passiert jetzt nicht mehr. Irgendwas magische Attacke plus 10. Äh... Oh, ich kann mir nichts mehr leisten, gut, Barrett. komm, Barrett. Der hat nur zwei waffen bisher komm schon ein no, neues teil Physische attacke 12 damit. magische attacke physische abwehr tp maximum bis zusätzlicher zusätzliche materia slot wo ich beinahe verpasst da cool und war hier noch übrig magische attacke nee. brauchen nicht glaube ich was nicht wie hoch Barretts magische magische angriff ist ich nehme mal nicht sehr hoch so hätte ich materie slot Und die alle plus 6 attack plus 6 äh, oh mein gott ist die waffe schwach 33 angriffskraft 34 alter hat jetzt überhaupt jeder alles gelernt? Ne, sie hat das noch nicht gelernt. Geschockte Gegner treffen ja. Okay, das entweder das vielleicht setze eine Fähigkeit noch mal ein, wird schon klappen. So, dann gehen wir mal nicht dahin, Lass uns erstmal hier wieder hoch falls ich überhaupt hier zurück kann. Ja, nee. und neistes, nice, wir können den Part wenden ist sogar genau auf 30 jetzt hier noch gelandet. Okay, gut, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn der Einzelne lasst bitte ein Like, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.